Ja Leute, es ist wieder soweit. Wir haben etwas ganz besonderes, denn wir haben das nächste Hauptset für uns. Erstmal riesen Dank Konami, dass wir das Ganze früh öffnen dürfen. Zuerst einmal, wir haben hier etwas Besonderes drauf und ähm, dieses Set freue ich mich sehr drauf, denn wir haben hier Pearly Support, wir haben hier Dark und Light Support und wir haben noch viele andere Karten. Aber wie immer werde ich darauf eingehen, wenn wir das Ganze ziehen. Ebenfalls bin ich sehr gespannt auf Goldstolz. Ich hoffe, hier sind äh, neue Goldstolz-Karten drin. Und ähm, erstmal, das Ganze aufkriegen ist nicht so einfach. Ähm, ja... Auch nochmal zu Beginn, ich kenne nicht alle Karten aus diesem Set, ich kenne nur 80 Karten aus diesem Set. Der Rest ist für mich noch unbekannt, für euch wahrscheinlich nicht, aber dementsprechend, äh, für mich ist das Ganze etwas neu. Also nicht wundern, wenn ich über Karten äh, ja, sehr überrascht bin oder sie nicht kenne, äh, ihr aber schon. So, weiter geht's. Erstmal, ich muss sagen, Farbe gefällt mir sehr. Also die Farbe ist sehr hübsch, gefällt mir. Also hier so das Farbspiel, gefällt mir. So, wir fangen mit Links an. Manchmal gute Wahl, manchmal schlechte Wahl. Ist immer eben so das eine oder andere. Ja, neues Hauptset. Ich freue mich sehr. Wie immer können wir hier auch ähm, theoretisch äh, natürlich eine Starlight Rare ziehen. Äh, mal gucken, ob wir das Ganze ziehen. So, wir fangen an mit Gukan sushi Schiff. Denn ja, auch Sushi bekommt äh, neuen Support. Äh, ebenfalls markiert. Genau, markiert ist hier ebenfalls mit Fallen auf Albers und... Oh, ja. Das ist etwas, was ultra stark ist. Denn super starker Samurai bekommt hier wirklich, wirklich gute Karten raus. Und er ist einer davon. Er ist mit die Schlüsselkarte und ist super gut. Allgemein, äh, super ähm, starker Samurai ist ein Deck, was man in der Vergangenheit gesagt hat. <lacht> ja, was, was können die denn? Ja, ähm, lest euch die Karten lieber alle durch, denn sie werden relevant werden. Denn sie werden auf Turnieren gespielt werden. Denn sie kombiniert mit dem Pendulum-Monster, beziehungsweise sie kann das Pendulum-Monster suchen, ähm. Keine extrem starke Kompos. Und wir haben hier ähm, Star Brigade. Star Brigade bekommt hier ebenfalls nochmal eine neue Karte. Hier als Super Rare Artworks. Wie immer bei eben. Den Karten, sehr schön. Allgemein von Albas, äh, Stubby Grade super schöne Artworks. Also gefallen mir immer sehr cool. Und hier muss ich sagen, erinnert sehr, sehr an Traptrick, also von Artwork natürlich. Also soll es natürlich auch darstellen, ne? ist ja auch für Fallenkarten. Aber ich finde es sehr schön hier. Also man könnte auch denken, das kommt aus dem Structure Deck. Also einfach super hübsch, super hübsch. Und äh, ja, der Vergnügungs, äh, wenn du mal scharf stellen möchtest, äh, Vergnügungsscheußlichkeit, äh, Oh Gott, den Namen will ich nicht aussprechen. Aber das ist ja auch ähm, auf der neuen Playmat drauf. Ja, sieht super hübsch aus. Also auf der Playmat super hübsch. Ja, ich mich sagen. Okay, erstes Booster. Wir haben schon sehr viel erzählt. Ich glaube, wir müssen mal ein bisschen vorankommen hier. Ähm, denn sonst werden wir hier noch äh, ja, ewig sein. Wie gesagt, hier. Äh, Visa Starfrost beziehungsweise markierte Ähnliches, bekommt hier eben neuen Support, neue Ungeheuer. Und oh, da haben wir auch schon die erste Secret Rare. Und sieht sehr hübsch aus. Es ist sehr schön. Ähm, ist äh, hier jetzt in diesem Fall eine Dogmatica bzw. Despier-Karte. Ähm, sie wird als Dogmatiker oder despia karte behandelt, was extrem cool ist, weil du einfach sie halt eben dann suchen kannst für Dogmatiker, aber natürlich auch mit Despier eben benutzen kannst. Sie ist Stufe 4, was sehr wichtig ist, passt natürlich perfekt. Sie ist Licht, Gegenstück zu Light, äh, zu Dark, Entschuldigung, ähm, ist natürlich auch sehr gut. Gerade für die Fusionsmonster äh, eben bei Despier passt also sehr gut. Falls die Karte normal spezial beschworen wird, du kannst einen äh, Gefallen von Albers oder eine Karte, die ihn erwähnt, von deinem Deck auf den Friedhof legen. Falls diese Karte oder mehr Karten ist Decks verlassen, außer wenn du es Step du kannst einfallen Fallen auf Albers oder ein Monster, das ihn erwähnt, in deinem Friedhof wählen, außer eben äh, sie selber. Beschwöre ihn oder es als Spezialbeschwörung. Du kannst hier in Effekt noch einmal spielzug nutzen. Ist einfach eine weitere ähm, ja, eine weitere Karte, die eben weiter passt, die man eben spielen kann, eventuell in Despia. Also, es ist einfach Despia, bekommt hier halt sehr viel neuen Support, bekommt auch neues Fusionsmonster, ja, auch das bekommt das Ganze. Und in dementsprechend habe ich hier halt eben verschiedene neue Optionen, die man eventuell beim Deckbau dann eben, äh, ja, eben. Einbringen kann, ne? So, Dokumat äh, Dino Mafia bekommt ebenfalls hier neue Falle. Aus der Counterfalle sehr gut. Space Speed 3, super stark, weil, ja, ne, Spell Speed 3, ne, brauchen wir reden. Äh, Gibt es nicht so viele Counterfallen. Dementsprechend ist das natürlich sehr stark. So. Weil ist einfach gut, ne? Gegner da kann ich drauf an hätten oder ähnliches. Äh, gar nicht. Genau, Cybers, genau. Wir bekommen ja auch Cybers neue Karten. Ähm, auch Ritual oder auch Fusion, wie gesagt. Ähm, aber, äh, wollen wir jetzt. Uh, Ebenfalls ein pendelon monster Also, ich muss sagen, die Artworks gefallen mir hier sehr gut in der Set bisher. Wirklich sehr, sehr gut. Oh, ich wusste gar nicht. Ähm, firewall Phantom. okay. Falls ihr gerade Material-Link-Beschreibung Service-Monster auf Friedhof gelegt wird, du kannst deiner Hand eine seine Zauberkarte vorhin hinzufügen. Dann wirf eine Karte ab. Ach, okay. Stark. Gefällt mir. Ja gut, ist Schule 5, ne? Kannst du von Hand. Du kannst jetzt gerade von deinem Friedhof verbannen während der Endphase des Spielzugs. 25, 25. Ah, okay. Nein, das ist natürlich schade, ne? Ähm. Okay. Muss irgendwie aufs Feld kommen. Äh, und nochmal fallen. Ähm, dementsprechend... Ja, Ey, warte mal. Ähm, ich kenne halt, wie gesagt, nicht alle Karten. Das fällt mir... Also, ich, ich gehe hier einfach durch und überlege gerade... Ne, die... Nee, die kenne ich schon. Wir müssen wirklich aufpassen. Ich weiß nämlich, dass bei meinem letzten Opening es so war, dass ich Karten einfach ähm, übergangen habe. Also es waren neue Karten, äh, die ich nicht kannte. Und ich habe sie einfach ähm, ja, <lacht> eben nicht beachtet. Verstärken? Ja. Äh, hier, äh, Rettungsarzt bekommt hier neue Karten. Ebenfalls nochmal drin. Hatte ich auch schon mal angesagt. Gefallener von... Äh, ja, Namen, ne? Namen erwähnen wir hier. Könnt ihr selber lesen. Ebenfalls hier, wie gesagt, äh, gefallen. Ist vom Namen natürlich nice. Hasenohrschwärmerin, okay, einmal pro Spielzug, einmal pro Kette, wenn der Effekt eines Monsters auf dem Spielfeld außer sie aktiviert wird, Schnelleffekt, du kannst einen Hasenzählmark drauflegen, ah genau, und es kann nicht durch Kampf zerstört werden, solange es jene Zählmarke hat. Einmal pro Spielzug, Schnelleffekt, du kannst ein Monster mit einer Hasen äh, mit einer Zählmarke wählen, verbanne sowohl es als auch diese Karte in das Stampf-Fest bis zum nächsten Spielzug, die kannte ich doch schon. Oh, ein ungeheuer des Waldes. Sehr hübsch aus. Sieht wirklich schön aus. Sieht wirklich schön aus. Und ich meine, die ist neu. Wir lesen einfach mal. Falls diese Karte als normale Spezialbeschwörung geschworen wird. Das ist schon mal sehr gut. Du kannst einen Ungeheuer, Ungeheuer Krieger, Gefühlsungeheuer, Insekt oder Pflanzenmonster in deinem Friedhof wählen. Oh, da haben wir schon mal äh, viele Optionen, ne? Weiter geht's. Liege ein Monster mit denselben Grundtyp wie jedes Monster vom Deck auf den Friedhof. Okay, ja, auch nicht schlecht. Ähm, auf den Friedhof. Falls diese Karte, die ihr Besitzer gehört, durch eine Karte eines Gegners zerstört wird, du kannst deiner Hand ein Ungeheuer äh, außer ihnen der Hand hinzufügen. Okay, du kannst jeden Effekt von den Eiproduktionen nutzen. Okay, also man kann hiermit einfach eine Karte in den Friedhof legen. Passt, ist gut. Ein Artwork ist jetzt so gut, ist so süß. Es ist so süß. Ich glaube, das ist neu, ne? Ich glaube wirklich, ist neu. <lacht> Verwirrung. Äh, wenn man verwirrt ist, nochmal Vergnügung. Ähm, krass. Wir kriegen noch Ungeheuer. Ich muss noch mal... Okay, ähm... Das ist, äh, Interessant. Neue Grenzen. <lacht> ich glaube, ich weiß gar nicht. Ich glaube, das ist äh, lore-technisch die letzte Karte. Glaube ich zumindest. Äh, weiß ich aber nicht. Aber auf jeden Fall. Äh, Schön verabschieden. Ein Happy End. Virtual World. Ähm, sieht sehr cool aus. Sieht... Fufu, ich liebe den Namen. Oh, Goldstolz! Neue Goldstolz-Karte! Ich, ich hätte es doch fast hier übersehen. Neue Goldstolz lesen. Kopf an Kopf. Wähle ein Goldstolz-Monster, das du kontrollierst, oder eine Goldstolz-Karte in einen Friedhof. Okay, Friedhof klingt gut. Außer Goldstolz, Kopf an Kopf. Okay, außer sie selber. Gib es oder sie auf die Hand zurück. Falls Gegner ein Monster mit höherer ATK als deine Lebenspunkte kontrolliert, du kannst diese Karte. Und eine Goldschaltmonster von einem Friedhof verbannen, ein anderes Goldschaltmonster, das den Namen jenes verbanden Monsters erwähnt, als Spezialbeschwörung von Extra Deck. Du kannst jeden Effekt von ihnen abschließend zu benutzen. Mmh. Hm, interesting. Okay, wir können damit. Es ist eine Falle. Das heißt, gegen einen Spielzug. Ähm, das heißt, wir können sie suchen mit der einen, das ist sehr gut. Äh, und wir können einen aus dem Extra Deck spezialbeschwören. Das ist auch gut. Okay, jetzt ist halt die Frage, natürlich. Was gibt es für neue Extra-Deck-Monster? Ähm, das ist hier entscheidend. Äh, Prime Heart bekommt ebenfalls hier ähm, eine neue Karte. Aber es ist nicht. Es ist erstmal eine ultra Fällt mir auf. Ähm, es ist nicht das Level-10-Monster, was wir wollen. Denn wir wollen das Level-10-Monster für Dark und Light haben. Leider hier nicht gezogen. Ah, Goldstolz! Okay, weiter. Halt schon Wir müssen weiter lesen. Wähle ein Goldstolz-Monster, das du kontrollierst. Bis zum Ende des Spielzugs erhält es 500 ATK. Wenn es durch Kampf oder einen Karteneffekt zerstört wird. Und seine Effekte können nicht aktiviert werden. Achso, was? Kann weder durch Kampf noch durch Karneffekt zerstört werden. Und seine Effekte können nicht aktiviert werden. Aha, okay. Also, wir wählen es. Es kann nicht. Es wird stärker, aber es kann seine Effekte nicht nutzen. Okay. Während der Endphase, falls ein oder mehr offene Goldschildmonster, die du kontrollierst, in diesem Spielzug durch Kampf oder einen Karneffekt zerstört würden, du kannst diese Karte von deinem Friedhof setzen. Ah, warte. Seine Effekte können nicht aktiviert werden. Damit verhinderst du. Dass die extra monster zurück ins extra gehen. Nett, aber mir fehlt immer noch eine Zauberkarte, die sagt: verliere Lebenspunkte. Denn wir brauchen weniger Lebenspunkte, um die goldstadt monster mit Dazu beschönen zu können. Äh, das fehlt mir einfach noch. Opel. Oh, was? Ist es eine Kammen? Ich hätte echt erwartet, dass es eine Ultra-Ware ist oder so. Ja, äh, Lily oder ähnliches. Bekommt eben jetzt das Gegenwart. Wir haben ein Light, wir haben Dark. Wir brauchen sie für unser Exit-Monster. Dementsprechend hier sehr wichtig. Und damit wird das Deck deutlich, deutlich, deutlich stärker. Und auch viel besser halt. Ähm, sehr gut. Und wir haben nochmal äh, Spirit ebenfalls sofort. Hey, Leute, es tut mir leid. Wir reden heute sehr viel über die Karten. Muss ich, muss ich wirklich sagen. Wir reden sehr, sehr viel über die Karten. Dementsprechend ähm, gehen wir hier mal... Oh. Das ist... Äh, die Karte ist neu. Die kenne ich nicht. Die kenne ich nicht. Heilige Schafstrauche. Die kenne ich nicht. Okay, Pflanze. Zwei Monster Stufe 4. Ganz einfach. Das ist ja wirklich einfach. Du kannst ein Material von dieser Karte abhängen und dann eine normale Falle in deinen Friedhof wählen. Lege sie unter dein Deck. Dann sie eine Karte. Okay, Recycling. Könnte in Trap Trick... Könnte man vielleicht spielen. Falls eine normale Fallenkarten. Aktiviert wird, außer in selbst. Du kannst ein Material von einem Exit-Monster abhängen, das du kontrollierst. Und falls du dies tust, beschwöre ein Monster der Stufe 4 schon von deiner Hand. Aha, Trap Trick freut sich immer weiter. Ähm, du kannst jeden Effekt. Äh, achso, du kannst jeden Effekt von ihnen, nur einmal nutzen. Okay, Trap Trick, nett. Nett. Auf jeden Fall sehr, sehr nett. Ist einfach so eine Option, was man halt eben äh, theoretisch spielen kann. Weiter geht's. Pandelowo Mond. Während deiner Mainface, du kannst deine Hand ein offenes Pendel, Pendel, Pendelmonster, <lacht> was, nee, ich verlese mich doch, oder? nee <lacht> was, ein Pendel, Pendelmonster, okay, von extra Deck hinzu, dann zerstöre diese Karte, du kannst den Effekt von ihr nur ein benutzen, okay. Während deiner Mainface, du kannst deine Hand bis zu zwei offene offenen Pendelmonster Stufe zwischen den Pendelbereichen ähm, der zwei Karten in der Pendelzone von der extra Deck hinzufügen. Zusätzlich für den Rest des Spielzugs bis zum Ende, äh, Entschuldigung. Zusätzlich, für den Rest des Spielzugs, bis zu einer Panelbeschwörung durchführst, kannst du keine Monstereffekte aktivieren und Effekte, Karten von, ach man, jetzt aber der Wormtran. Bis zum einer Panelbeschwörung durchführen, kannst du keine Karten, äh Monster effekte Monstereffekte aktivieren und die Effekte von Karten in deiner Panelzone werden annulliert. Ah, das ist genauso wie das Linkmonster. Das ist voll gut. Das ist einfach 2. Holt dir einfach, also, Stufe 1, Hexer? 0? Okay, super gute Karte. Super gute Karte. Tipptopp. Pendulum freut sich. Ja, wir kommen nicht voran. Wir kommen nicht voran. Wir kommen einfach nicht voran. So weiter geht's hier. Weiter geht's, komm. Äh, Hasen hatten wir schon. <lacht> wo kommt die hier her? Also, der Name ist äh, Hammer. Wo, wo kommt die hier her? Der Hammer ist ja mal unglaublich. Neue Grenzen und. Ah, ja, genau. Äh, äh, Beetrooper bzw. Käferkavalier bekommt ein neues Fusionsmonster. Äh, allgemein, wir sehen hier Insekten-Support allgemein drin. Sehr, sehr gut. Äh, hier haben wir das neue. Äh, Fusion und super starker Samurai. Äh, ich sag ja, Leute, das ist nicht das, das Top-Top-Monster, äh, was wir haben sollten, aber ist auch wichtig. Wir brauchen es auch, weil ähm, es ist äh, Pendelskala 1. Und, äh, ja, mal gucken, ne, was wir dann so haben. Wir haben, das finde ich auch, Fufu, interessant, dass das eine Kamen ist. Und wir haben schutz -Kodiersprecher. Ja, neue Codiersprecher. Und wir sehen auf dem Cover übrigens auch, habe ich gar nicht erwähnt, einen neuen Firewall-Dragon. Und der Firewall-Dragon ist Link 6, was natürlich auch besonders ist, weil es gibt noch nicht so viele Link 6-Monster, muss man natürlich sagen. Äh, goldenes, oh warte. Das zählt das? Ist das ein Goldstolz? Ist das ein, warte... Ist das eine Goldstolzkarte? Goldenes Wolkenungeheuer. Okay. Falls die Karte spezialprungen wird, du kannst äh, ihre Stufe um 1 oder verringern. Falls die Karte auf den Friedhof gelegt wird, du kannst ein offenes Monster wählen, das äh, dein Gegner kontrolliert. Gib es auf die Hand zurück. Du kannst den Effekt pro Spielzug nutzen. Warte, sie ist 6. Das ist voll gut. Sie ist Empfänger. Das ist gut. Äh. Ja, das ist gut. Das ist. Das ist. Das ist wirklich nicht schlecht. Die Karte ist auch neu. Kenne ich auch noch nicht. Sehr gut. Ah ja, ich bin... Ah ja, genau. Und äh, Doppel-Avatar bekommt ebenfalls ein neues Fusionsmonster. Was auch sehr nice ist. Und ja, wir haben es wieder. Äh, Und hier haben wir die nächste, die ebenfalls sehr wichtig ist für das Deck selber. Komm, du liegen was? gefällt mir nämlich. Ich habe, ich habe, glaube ich, das... Ich habe das Monster nicht rausgelegt. Oh nein, ich habe das Monster nicht rausgelegt. So, fusions Submission Auch von Artwork wieder sehr nice. Verstärkung hatten wir schon. Goldstolz, kennen wir schon. Realkension 7. Kaisers. Und... Hier ist er nochmal, legen wir nochmal raus und superstarker. aber äh, das ist nicht die Karte, die ich haben will, ich will, also superstark kriegt ihr wirklich viel, wie ihr seht, wirklich viel ähm, Support, dementsprechend, so, weiter geht's, oh, zweiter, oh, sehr gut, äh, kaiserliche Prinzessin, die kenne ich auch nicht, okay, Zwei Schuhe fünf. Hm, ja, kann man, kann man natürlich erreichen, ist kein, hallo, Mikrofon, äh, kann man natürlich erreichen, aber okay. Du kannst ein Material von dieser Karte abhängen, um dann ein Monster der Stufe 5 in einem beliebigen Friedhof wählen. Beschwörer der Spezialbeschwörung auf einer beliebigen Spielfeldseite. Okay, Beschwörer ist mal was. Nett. Also das heißt, die Beschwörung ist nicht ganz so schmerzhaft. Weil brauchst du zwei Monster, hast du wieder zwei Monster. Das ist nett. Äh, falls ein offenes Monster der Stufe 5, das du kontrollierst, durch Kampf zerstört wird oder äh, das Spielfeld durch einen Karteneffekt eines deines Genes verlässt, solange du diese Karte kontrollierst, du kannst einem Monster der Stufe 5 dein Deck, deinen Hand hinzufügen. Äh, oder Spezialbeschwören. Ja, ist nett, würde ich sagen. Ist nett. Und wir ihm. Also, der mag mich aber auch wirklich. Gold. Nochmal. Goldstolz. Vollgas. Gold. gold äh, <lacht> ja, genau. Äh, Vollgas. Wie gesagt, mir gefallen das. Aber wir brauchen bei Goldstolz einfach noch eine Karte, die wirklich sagt, ähm, hier, du verlierst Lebenspunkte. Du verlierst Lebenspunkte. Goldstolz. Secret Rare. Okay, okay, okay. okay Puh, Ruhig. Oh. Artwork. Super, Okay. Bitte hab was im Effekt. Bitte was im Effekt und Lebenspunkte verlieren. Ja, ich lese. Zweiter Satz. Verlierst Lebenspunkte. Okay, Karte ist gut. Karte ist gut. Wenn diese Karte aktiviert wird, du kannst deine Hand eine Goldstolz-Monster von deinem Deck hinzufügen. Falls du dies tust, verlierst du Lebenspunkte und hörst seine ATK. Ja! Search, Search plus Lebenspunkte. Top. Beste, das, sowas. Genau das hat Goldstolz gebraucht. Genau das. Genau das braucht Goldstolz. Ich habe es schon im letzten Moment gesagt, Goldstolz, sehr interessant, doch du musst Karten an die Lebenspunkte reduzieren. Das ist sie. Sie sucht dir ein Monster und gibt Es ist perfekt, Alter. Okay, falls ein oder mehr eine goldschild monster die du kontrollierst und die als Spezialbeschwörung von Extradact beschworen wurden, in Extradact zurückgelegt werden, außer während des step steps du kannst eine Karte ziehen. Oh, auch gut, das ist nett. Also klar, ne? Wir wollen ihn erstmal aktivieren, um ihm uns ein Monster zu holen und um die Lebenspunkte zu reduzieren. Und dann, wenn unser extra Monster noch zurückgeht, dann wir eine Karte ziehen. Ist das einmal? Ist das, äh, oder ist das, warte? Äh, da, da, da, da. Falls ein oder mehrere. Uh, das ist natürlich schade. Okay, also nur eine ziehen. Du kannst diesen Effekt von ihm äh, die, mehr Glück beim nächsten Mal nur ein pro Spielzug verwenden. Du kannst nur ein Goldschatz mehr Glück äh, nächstes Mal pro Spielzug aktivieren. Ah, okay. Du kannst jeden Effekt noch einmal nutzen. Nee, warte, jeden? Oder du kannst diesen... Ah, du kannst den Effekt noch einmal nutzen, aber nur einen aktivieren. Okay. Huh. Ich bin... Ich bin... Ich bin happy. Also, ich bin so happy. Ich bin so happy. Das ist genau das, was Goldstolz gebraucht hat. Äh, die Falle kennen wir schon. Äh, also... Tut mir leid. Ich, ich, muss, ich muss jetzt erstmal wieder hier äh, klarkommen. Äh, und nochmal... Uh, das dritte. Sehr gut. Alter, Goldstolz. Ja, Oh, ich ich, ich freue mich so sehr darüber, glaubt ihr gar nicht. Ach doch, ihr glaubt es schon, ihr, ihr, ihr seht es schon. So, weiter geht's, komm. Äh, jetzt müssen wir mal ein bisschen schneller machen, und, sonst haben wir gleich 30 Minuten voll. Wiedergeburt äh, des siebten Kaiser hatten wir auch bereits schon. Pendel, Anhänger, Pendel, -Mond? warte. No, no, no, no, no, no, Warte, was war? Ah, Pendel, doch, -No, kennen wir schon. Dann gibt es wahrscheinlich auch äh, Sonne oder so, das wäre interessant, wenn es auch Sonne oder so geben würde. Wäre das super natürlich. Wir ziehen einfach nicht den superstarken. Das ist bisher ein bisschen ärgerlich. Äh, weil. Oh! Ja, Goldstolz! Ich ziehe alle! Egal, super! Das kam aus dem Nichts! Zauberkarte quickstürmer! Bitte, Lebenspunkte verlieren, bitte! Beschwöre den Goldstamm-Monster-Spezialbeschwörung von deiner Hand und, oder deinen ja, Friedhof. Dann kann dein Gegner einen Monster Spezialbeschwurm von seiner Hand oder seinen Friedhof auf die Spielfeldseite beschwören. Aber nur seinen Effekt. Ah, du kannst also in deinem ersten Zug deinen Gegner quasi ein Monster geben, aber er muss es nicht machen. Ähm, Würde ich ihm auch nicht raten, weil die extra Monster ja damit funktionieren. Und wieder keine Lebenspunkte verliert. Warum schreibst du nicht drauf, Beschwörung Goldschirmmonster, Spezialbeschwörung? Verliere Lebenspunkte. Warum? Egal. Äh, wieder äh, eine Karte von Friedhof wieder belebt. Auch sehr gut. Zauberkarte Ist sogar eine Schnellzauberkarte, Heißt also, auch ein Gegner können Spielzug. Oh, wir können das sogar... Oh, wir können das sogar ein Gegner machen. Spielzug, äh, Wir können... Oh, ich hab's vergessen. Den den, den, den, den Großen holen. Der, der den Token holt und dann... Oh, wie gut. Also, ey, das Deckthema. Ihr, ihr seht, es gefällt mir sehr, sehr gut. Es gefällt mir wirklich gut. Ähm, ich... Wir <lacht> haben jetzt gleich alle Goldstolzkarten gezogen, glaube ich, die es gibt <lacht> in diesem Set. Ich kannte alle nicht äh, und bin bisher... Äh, das ist auch neu aber auch bekannt. Mond, Vollgas nochmal. Ähm, aber ich bin begeistert, ja. Also Goldstolz ist ein Thema, was mir gefällt. Ich habe ja wirklich auch, das ist auch ein Zeichen, oder? Ich habe im letzten Opening ähm, auch komplett Goldstolz gezogen. Jetzt hier wieder komplett Goldstolz gezogen. Ähm, also, oh, super starker. Nochmal äh, die Pendel Scale, auch sehr nett. Ich will die andere ziehen. Ich weiß gar nicht, welche Rarität das andere Monster ist. Vielleicht ist es auch, äh, auch ein Secret Rare oder so. Wer weiß es schon, ne? Also, ihr wüsst es wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt dieses Videos schon. Ich leider noch nicht. Das ist natürlich schade. Oh, und eine nächste Karte, worüber wir reden müssen. Ich habe diese Karte nicht erwähnt. Aber ähm, es ist eine sehr starke Zauberkarte. Sie hat einen sehr mächtigen Effekt. Jedoch hat sie auch ähm, ja, eine schlechte Seite. Also, man muss überlegt diese Karte aktivieren. Also, und zwar, wende den Rest dieses Duells folgenden Effekt an. Also, das Rest fürs Duell zählt das. Das heißt, wer sobald die einmal durchgegangen ist, kann der Passiert es immer. Du kannst keine Monster-Effekte äh, Monster deiner Hand aktivieren. Okay, das ist natürlich ein Nachteil für uns erstmal. Ähm, ziehe während der Draw-Phase als normales Ziehen 2 anstatt 2. Das heißt, wir haben eine Draw-Phase mit zwei Karten, immer. Ist gut. Äh, du, kannst, äh, du kannst pro Spielzug 2 Normalbeschwörungen durchführen, nicht nur eine. Sehr gut, wir dürfen keine Effekte in der Hand nutzen, dafür zwei ziehen und 2 Monsterbeschwörungen. Du kannst diese Karte von deinem Friedhof verbannen und dann eine äh, Zeitreisende, also sie selber, abwerfen. Dein Gegner kann diesen Spielzug keine Monster-Effekte aktivieren, wenn du eine Normalbeschwörung durchführst. Das heißt, falls wir noch eine ziehen sollten, können wir sie abwerfen und um meine Effekte nutzen. Das ist sehr gut. Also, wir haben hier die, eine Karte, die sehr stark ist, aber halt nur mit weiser Entscheidung in dem richtigen Deck. Ist eine interessante Karte, ist sehr cool und ich finde die super, dass die hier ebenfalls drin ist. Mond hatten wir schon. So, wir haben noch äh, fünf Booster und vielleicht. Boah, ich will, warte, wir haben noch, wir haben noch, ja, wir können auch eine Ultra West ziehen. Äh, ich will das, ich will das, ich will das Synchro ziehen. Bitte, bitte lass mich das Synchro ziehen. Ähm, das Synchro für, oh nein, wir haben den super, wir haben das andere. Da ist die andere Panelscale, 8 und 1, natürlich, passt perfekt, ist natürlich klar. Ähm, und er ist halt super gut, super, super gut. Äh, er ermöglicht uns eben alles und er ist eben super durch äh, dieses Motorrad. Dann können wir ihn holen. Also, sehr gute Karte. Falls du keine Zauber und Feinkarne im Friedhof hast, das ist natürlich das Problem, ne? Ihr dürft bei äh, super Samurai natürlich keine Zauber und Feinkarne Friedhof haben. Aber, ähm, ja, und zwar, äh, äh genau, äh, Falls du keine Zauber und Feind keine Friedhof hast, du kannst ein Monster abwerfen, beschwöre einen super Samurai, Spezialbeschwung in der Hand oder deinem Deck in Verteidigungsposition. Zusätzlich kannst du für den Rest des Spielzugs kein Monster Spezialbeschwung beschwören, außer super Samurai-Monster. Falls diese Karte als Synchrobeschwörung verwendet wird und, und offen dein extra Deck hinzugefügt, du kannst die Karte in deine Pendelzone legen. Und das ist der besondere Effekt. Der erste Effekt ist nicht so relevant, weil wir wollen sie wieder in die Pendelzone legen, wenn wir eben sie für eine Synchrobeschwörung genutzt haben. Empfänger Stufe 4 und die, der Pendel-Effekt ist natürlich Ebenfalls super gut Und zwar, falls du keine Zauberinfeinkern in deinem Friedhof hast Ja, ist glaube ich irgendwie klar jetzt ne? Du kannst einen super starken Samurai-Panel-Monster Von deinem Deck, außer ihn selber In deine andere Panelzone legen Dann beschwöre diese Karte als Spezialbeschwörung Du kannst diesen Effekt neu im verwenden Das heißt also, wir, wir aktivieren diese Karte In der Panelzone Dann können wir diese Karte in die andere Panelzone legen Können ihn Spezialbeschwören Und haben automatisch einen Empfänger Stufe 4 Und wenn er jetzt von eine Synchro-Beschwörung Genutzt wird Kommt da wieder in die Pendelzone. Ist das nicht gut? Doch, das ist gut. Das ist sehr gut. Ähm, und, uh, der vierte jetzt, glaube ich, oder? Ne, der dritte. Oh, der dritte. Sehr gut. Oh, komm, jetzt noch, wirklich jetzt noch das Synchro-Monster. Äh, dann haben wir wirklich alles gezogen. Und, okay. Wir. <lacht> <Der>, äh, <lacht> Wie auf Kommando. Wir haben ein Synchromonster gezogen, aber nicht abgeheuerlich. Bekommt nämlich ebenfalls ein Synchromonster. Und ja, es hat 3500 Angriffspunkte, was unglaublich stark ist. Es ist nicht das für dieses Monster, was ich ziehen wollte. Aber es ist auch ein sehr gutes Abgeheuerlich. Eine Abgeheuerliche Karte funktioniert halt mit den Abgeheuerlichen Karten. Ist ja irgendwie klar. Er kann ein verbandes Licht- oder Finstmonster wählen. Bespürst als Spezialbeschwörung auf deiner Spielfeldseite. Heißt also, wir können hier Monster spezialbeschwören. Und wenn er gegen ein Monsterwerk aktiviert. Schnelleffekt, du kannst eine verbande Karte wählen. Mische sie ins Deck dann. Falls... Äh, Du sie in dein Deck gemischt hast, zerstöre jedes Monster und falls, äh, falls du es ins Deck des Gegners gemischt hast, annulliere den Effekt. Heißt also, wir können mit unseren ersten abgeheuerlichen generischen Karten verbannen oder unsere eigenen und dann eben dementsprechend mit diesen Effekt dann eben zerstören und annullieren. Sehr gute Karte. Ähm, Ja, ist aber nicht ähm, eben das Synchro-Monster, was ich gesucht habe. Das Synchro-Monster ist nämlich... Ähm, äh, hat ist, ist äh, Chaos Angel und Chaos Angel ist so sehen gut, sie ist ein Level 10 Synchro Monster, was auch sehr gut ist. Ähm, also quasi direkte Beschwörungsbedingungen wie eben unsere äh, typische Baroness Endloskette bekommt ebenfalls hier Support. Den muss man eben erwähnen, aber ich möchte eben auf Chaos Angel weiter eingehen, denn sie hat das Besondere, dass du, wenn du sie beschwören möchtest, einfach beim Pferd ein Licht- oder Dark Monster wählen kannst äh, und es als Tuner benutzen. Bedeutet also, wir brauchen für ihre Beschwörung quasi kein Empfänger, was natürlich S-Kraft Oh. S-Kraft bekommt Support. Okay. Wir müssen lesen. Wichtig. S-Kraft bekommt Support. Das ist interessant. S-Kraft. Link 1. Das ist top. S-Kraft, schon super. S-Kraft braucht ein Link 1 Monster. Ähm, kein Monster äh, kein Monster deines Gegners in derselben Spalte wie ein S-Monster kann die Monster in seiner Spalte als Angriff hier wählen. Okay, Attack Protection? Nicht schlecht. Während deiner Main Phase, Schnelleffekt. Du kannst ein SKF-Monster wählen, das du kontrollierst, mische ins Deck. Dann kannst du einen deiner verbannten SKF-Monster beschwören. Oh, gut. Sehr gut. gut. Ähm, ja, und nochmal zu äh, Chaos Angel zurück. Ähm, ja, und das Besondere ist natürlich, äh, ja, dass sie einen folgenden Effekt hat. Und zwar, wenn diese Karte beschworen wird, kann du Monster, äh, eine Karte im Spiel verwählen und sie verbannen. Heißt also, auf Beschworen können wir dann eben hier verbannen, was natürlich sehr, sehr gut ist. Und Wunschdrache, den lesen wir nämlich auch nochmal. Ich weiß nicht, ob der neu ist oder nicht. Du kannst die gerade als Tribut anbieten. beschwöre zwei Drachenspielmarken, Stufe bla bla bla. Aber zusätzlich kannst du für den Rest des Spiels zu kein Monster Spezialbeschworen beschworen für Extra Deck, außer Drachenmonster der Stufe 5 oder höher. Okay, äh, ja, ist, ist für Synchro-Drache, für Dragonity zum Beispiel ganz nett. Ähm, okay, er ist leider nicht Empfänger, wäre sehr cool. Und die letzten drei Karten hier auch noch, haben wir auch. Ja, im Großen und Ganzen, ich bin sehr zufrieden. Äh, ich habe sehr viel Goldstolz gezogen. <lacht> da bin ich aber stolz. Äh, okay, das war sehr schlecht. Aber, wir gehen das nochmal durch hier. Gehen wir nochmal durch. Wir haben eben die neue Zauberkarte, die auch gut ist. Eine super Rare, finde ich auch sehr interessant. Ähm, ich bin sehr gespannt, was hier dann äh, dementsprechend die Starlight Rares drin sein werden. Ja? Denn wir haben wir wirklich potenziell sehr viele Karten, die hier eben theoretisch eine Starlight Rare sein könnten. Und noch zu guter Letzt, also wie gesagt, diese, diese drei Karten verändern einiges. Äh, glaubt mir, Leute, diese drei Karten unglaublich spielstark und Goldscholz bekommt endlich ähm, Searcher plus zahlen, Was unglaublich wichtig für dieses Deck ist. Ich bin gespannt, was die anderen Karten sein werden. Ihr wisst, das wahrscheinlich zu diesem Zeitpunkt. Ja, ich hoffe, dieses Opening hat euch gefallen. Ich muss sagen, nice, Goldstolz bekommen, die ich nicht kannte. Wollte ich, freut mich. Chaos Angel hätte ich gern noch gezogen, aber man kann ja eben nicht alles haben. Wie gesagt, ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Tag und wie immer viel Spaß beim Duellieren.